Hallo, heute ähm, werden wir mal in PagePlus sogenannte äh, Kopf- und Fußzeilen einrichten. Also gehen wir auf Einfügen. Kopf- und Fußzeilen. Nun werden wir gefragt, ob wir Kopfzeilen erstellen wollen. Das wollen wir. Geben nun hier einen Text ein. Zum Beispiel ähm, Benchmark von PagePlus. Was weiß ich, irgendetwas. Und das Ganze soll zentriert sein. Und hier wollen noch eine Fußzeile. Und da gehen wir an eine Seite. Und dann die Seitenzahl. Klicken hier dafür auf äh, diesen Button. Und das Ganze soll ebenfalls zentriert sein. Und klicken auf Weiter. Und nur noch Fertigstellen. Und nun wird das Ganze erstellt. Wir sehen hier oben das Ganze. Und hier unten wieder. Und wenn wir nun eine neue Seite erstellen, die ist dies ebenfalls vorhanden. Und wenn wir hier natürlich dann auf die Masterseite gehen, warum wieder gerade nicht? weiß nicht ob man es jetzt sieht aber hier oben sieht man genauso wie hier dass da ein Text steht keine ahnung gerade warum ich nicht auf die Masterseite komme Ich benutze allerdings auch nicht äh, so oft ähm, PagePass, eigentlich äh, gar nicht, ähm, und daher weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, geht. Dann ist das wohl ein Anzeigefehler hier unten mit dieser 2. Aber anscheinend geht's doch. Okay. Ähm, dann danke fürs Zuschauen.